Die Fresse muss weg! Die Fresse muss weg! Die Fresse muss weg! Hoch! Hoch! Meines Sie muss Gebot. Meines Schimaskengebot! Meines Schimaskengebot! Hallo Herrmann. Na? Hier regiert die StVO! Hier regiert die StVO! Wir kennen dann ein Vorbild nur bei Grün. <lacht> nur bei Grün. <lacht> nur bei Grün. Wir kennen dann ein Vorbild nur bei Grün. Wir kennen dann ein Vorbild nur bei Grün. Wir kennen dann ein Vorbild nur bei Grün. Hier regiert die STVO. Hier regiert. Die SDVO, hier, regiert, die SDVO. Wir kennen da nicht Vorbild, nur grün. Hurra! Ja, ich, nein, ich filme nur. Willst du, willst du filmen oder nimmst du mir mal den Wagen ab? Nimmst du mir mal den Wagen ab, dann wackel ich nicht so. Dann wackel ich nicht so. Dann frei! Für die Polizei! Nein, heute nicht! Hoch, hoch mit der Maske, hoch, hoch, hoch mit der Maske, hoch! Eure meine von Allgemeines sie muss gebot mein Gott, mein Gott. gebot Ach, ja. Mit Sahne und Kirschen! Ja, ja. Was, was <lacht> Tun Sie was Vernünftiges. Verloben Sie sich oder was hat er gesagt? Verloben Sie sich. Achso. <lacht> no justice, no peace. Fight that disease. No disease. No justice, no peace. Fight that disease. No justice, no peace. Fight that disease. A C A C A B Abstand mit Maske, stopp die Pandemie. A C A C A B Abstand mit Maske, stopp die Pandemie. Sie so traurig macht es, das, dass wir 20 sind gegen 20.000. Oh so ist das. Wir sind halt die One Percenter. Zeig bei Grippe auf der Demo kein Gesicht. Zeig bei Grippe auf der Demo. Zeigt bei Grippe auf der Demo. Zeigt bei Grippe auf der Demo kein Gesicht. Auch im Sommer auf der Demo kein Gesicht. Auch im Sommer auf der Demo kein Gesicht. Auch im Sommer auf, sind... auf der Demo. Auch im Sommer auf der Demo. Auch im Samba auf der Demo kein Gesicht. Hurra! mit der Maske! Hoch! Hoch! Hoch mit der Maske! Hoch! Hoch! Hoch mit der Maske! Abstandsbestimmung Allgemeine Corona Abstandsbestimmung Heute am Antifa Feiertag E C A C Abstand mit Maske stoppt die Pandemie Fight the disease! No justice! No peace! Fight the disease! Was hat er eben gesagt? Ihr habt einen an der Waffe? Ja! Hat er recht, ne? Ja! Deswegen habe ich ihm gesagt, bitte mit Sahne will. Bitte! wollen Reime! Keine Keime! Wir wollen Reime! Keine Keime! Und das schützt uns vor Keimen! Ein allgemeines Schimas-Gebot, das schützt uns vor Keimen! Allgemeines schimas gebot Allgemeines schimas gebot Allgemeines schimas gebot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 Wow! Das sind Partikularmeinungen hier. <lacht> das ist Allgemeines sie Allgemeines Schiehmaskengebot! Allgemeines ja. Das kommt 20.000, 20 gegen 20.000! Nein, wir sind sogar die One-Pro-Miller. Wir sind nicht nur die one center wir sind die One-Pro-Miller. Hoch mit der Maske! Hoch. Hoch! Hoch mit der Maske! Hoch! Hoch! Hoch. Hoch mit der Maske! Regiert! DS, DVO. Die s Hier! Regiert! DS TVO! Stopp! Wir kennen das, es ist grün! Ist das grün? Es ist grün bei Schwarz? Schwarz, die Farbe des Fortschritts! Moment! <lacht> Auf. Moment! Auf. Die Farbe des Fortschritts! Die Farbe der Partei ist Partei! Die einzige Partei! Wir müssen ein allgemeines Klimafrieden und ein. Einziger mit maske ey, sie, ey c a b Abstand mit maske stopp die pandemie ey, sie, ey c a b Abstand mit maske stopp die pandemie Apropos Pandemie. Da musste er husten. Nur bei Grün. Den kennen dann ein Vorbild. Nur bei Grün. Den kennen dann ein Vorbild. Nur bei Grün. Hier regiert die STVO! Hier regiert die STVO! Hier regiert die STVO! Hier regiert! Die STVO! Hier, die StVO. Hier Grün! Hurra! Fuck SUV! Fuck you fuck you SUV! <lacht> Wir gehen lieber dreimal links als ein einziges Mal rechts. Das ist heute eine Feiertagsausnahme. Allgemeines Skimasken-Gebot! Allgemeines Skimasken-Gebot! Allgemeines Skimasken Scheiße. Das HBV. Ach ne, HIV, ne? HIV. Ja. Hoch mit der Maske. Hoch. Hoch. Hoch. Hoch mit der Maske. Hoch. Hoch. Hoch, Hoch mit der Maske. Hoch. Hoch. Hoch, Hoch mit der Maske. tut, tut, tut entjabun, tut, tut, tut ent, tut, tut, seit 3343 Jahren. Tut ent Jabun. Ja, die Stadt ist so geil leer auf dem Sonntag. Heute ist schön. wo wegen? Keine Demo anmelden. Die stecken sich alle an. Ja wer denn? <lacht> Wir lassen die Bahn durch. Wir sind ja keine Unmenschen. Hoch, hoch, hoch mit der Maske. Hoch, hoch, hoch mit der Maske. CIV, a hey. my master.